Die, ähm, ähm, die null, also die tatsächliche tatsächliche Situation S0, also die Realität, ähm, dazu muss man dann sagen, dass diese Realität ähm, tatsächlich prinzipiell nicht ähm, erfahrbar nicht festlegbar ist, sondern eben nur vermittelt immer über unsere Sinnesysteme. und das ist auch ganz stark von den Sinnesystemen abhängt, was wir tatsächlich von der Realität wahrnehmen. Wenn man sich zum Beispiel mal so eine Fledermaus anguckt, die Fledermaus nimmt die Welt wahr im wesentlichen über dadurch, dass sie Schallwellen aussendet und die äh, so echolotmäßig dann wieder äh, hört, was von den Schallwellen zurückkommt und so kann sie sich, ja man kann auch nicht mal äh, ein, sagen ein Bild machen von der Welt, sondern sie kann sich einen Klang machen von der Welt ähm, und das heißt für sie ist der Raum gleich Klang. Ähm, für sie ist natürlich die ähm, die Wirklichkeit, in der sie lebt, eine ganz andere ähm, als die Wirklichkeit, die wir haben, auch wenn die Realität vielleicht äh, genau das gleiche ist. Ähm, das heißt, ähm, meine Wirklichkeit ist eben nicht deine Wirklichkeit und genauso wie ich mich von der Fledermaus unterscheide, unterscheide ich mich auch ähm, von dir äh, eigentlich ganz genauso. Also äh, Menschen haben im Wesentlichen die gleichen äh, Sinnessysteme zur Verfügung und man kann schon ein bisschen davon ausgehen, dass das auch ähnlich ist, ähm, das was du ähm, wahrnimmst von der Welt und was ich wahrnehme von der Welt. Aber wer weiß das so genau, ob du diesen hier diesen Pulli auch ähm, in der gleichen Farbe wahrnimmst, wie ich ihn wahrnehme, auch wenn du vielleicht den gleichen Namen dafür sagst. und Du sagst, der ist so ein bisschen verwaschen grün, das sage ich auch, aber vielleicht siehst du trotzdem was ganz anderes als ich. Das wird man auch nie feststellen können, weil eben das, die Konstruktion der Wirklichkeit eine ganz private Sache ist. Aber, wie schon erwähnt, haben wir dafür verschiedene Sinnessysteme, und ähm, diese Sinnesysteme sind eben die Organsysteme des Menschen, die ähm, die Signale über den Zustand des Körpers im Raum vermitteln, das ist die Propriozeption, über die Tätigkeit der inneren Organe vermitteln, das ist die Enterozeption und die Gegebenheiten in der Umwelt, das ist die Exterozeption. Ähm, auf die Enterozeption werde ich im Folgenden überhaupt nicht mehr eingehen, weil die für sportliche Bewegungen eigentlich äh, irrelevant sind. Ähm, was machen diese ähm, Sinnessysteme? Die übermitteln äh, Signale, ähm, die sie aus der ähm, Umwelt oder aus dem Körper erhalten in eine Sprache der Neuronen und innerhalb mit dieser Sprache der Neuronen, die nämlich äh, im Prinzip nichts anderes sind als elektrische Signale in den Nerven ähm, können ähm, die Signale gegenseitig aufeinander Bezug nehmen und wir können also, ähm, also das Ohr und das Auge können sozusagen ähm, sich unterhalten und ähm, gemeinsam festlegen, aha, das was ich da gesehen habe, das ist auch das, was den Krach gemacht hat zum Beispiel. Okay, wenn wir also nochmal auf die einzelnen Sinnesorgane ähm, eingehen, dann können wir zum einen fühlen, äh, schmecken, riechen, hören und sehen. Ähm, diese Organe nennt man exterozeptive Sinne, weil sie sich auf die Umwelt beziehen und wir können ähm, unser Gleichgewicht kontrollieren und unsere ähm, Muskelspannungen und Gelenkstellungen ähm, spüren und das nennt man die propriozeptiven Sinne und im nächsten Schnipsel gehe ich genauer auf die einzelnen ähm, Organsysteme ein. Ups, ich jetzt hier raus, da bin ich Aufnahme. Starten.